Hallo ihr Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Bitte nicht wundern, dass ich äh, das gleiche Outfit anhabe wie in dem letzten Video. Aber äh, ich drehe gerade zwei Videos. Macht man ja mal. Na, bis auf den Lippenstift, den habe ich heute neu aufgetragen, jetzt fürs nächste Video, damit es ein bisschen anders aussieht. Applaus. Heute gibt es mal wieder ein pupola pup Wer das nicht weiß, popular oder Papps sind eigentlich bei mir so Videos, wo ich einfach nur ein bisschen blöd drauf rumlaber zu einem bestimmten Thema. Und ähm, ich wollte heute mal mit euch über meine Zeit in den Niederlanden sprechen. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Jahr in den Niederlanden gewohnt, gelebt, gearbe gearbeitet, studiert, beziehungsweise einen Sprachkurs gemacht. Und über diese Zeit wollte ich ein bisschen mit euch quatschen, euch ein bisschen was erzählen. Für alle, die es interessiert oder für alle, die auch mal irgendwie vorhaben, Au pair zu machen in einem anderen Land, könnte das eventuell auch interessant sein. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß und nehmt euch einen Kaffee, einen Tee, einen Bier, einen Sekt, einen Wein. Trinkt für mich mit, ich kann es ja momentan nicht. Ich, also ich wollte damals immer schon so, so Lehrer, wäre immer so ein Beruf gewesen, den ich ganz toll fand. Und ja, konnte aber mit einer Fachhochschulreife in Deutschland erstmal so auf Anhieb nichts wo das studieren, was ich gerne wollte, also Lehramt studieren. Ja, und dann kam die coole Nachricht, ich äh, weiß gar mal, wo ich das rausgefunden habe, dass man in den Niederlanden mit einer fachhochschulreife Grundschullehramt studieren kann. Da heißt es nochmal anders, da heißt es PABO, ja, bei uns ist es die Grundschule, es ist, dort ist es PABO, studieren kann und da habe ich mir gedacht, das machst du. Habe ich mich dann angemeldet und bin auch genommen worden, beziehungsweise du musstest erst einen Sprachtest absolvieren, eine Sprachtest, einen Sprachkurs machen dort. Was soll ich sagen? Ähm, ich habe zwei Prüfungen nicht bestanden. Ja, ich bin durch viele Sachen in meinem Leben durchgefallen. Ähm, ich habe zwei Sachen nicht bestanden. Ich glaube, das war ein schriftlicher Test und der Hörtest, den habe ich nicht bestanden. Und deswegen war es das dann da für mich. Und ja, da ich aber unbedingt, unbedingt Grundschullehrerin dort werden wollte, habe ich mir gedacht, komm, du brauchst jetzt, brauchst jetzt einen Plan B, du musst diese Sprache lernen, damit du dieses, diesen scheiß Sprachtest bestehst, und um da endlich studieren zu können und habe dann überlegt, mache ich Au-pair. Also Au-pair, müsstet ihr eigentlich alle wissen, was das ist. Ne? Also man, man lebt in einer Familie und arbeitet in einer Familie und ist dann halt so, ja nicht Babysitter, aber so Rundumbetreuung des Kindes und es ist immer unterschiedlich. Ne? Es gibt Au-pairs, die machen auch den Haushalt, dann gibt es auch Au-pairs, die kümmern sich nur um die Kinder, dann gibt es Au-pairs, die kümmern sich nur um den Haushalt, also ne, gibt es alles Mögliche. Ja, dann habe ich mich übers Internet schlau gemacht, wo man dann dort in Holland dann au -pair machen kann, weil ich kannte das immer nur von wegen, alle wollen groß raus in die große weite Welt, Amerika, Australien und dort ihre au zeit verbringen. Das war nie was für mich, fand ich nie reizend. Ich fand immer die Idee geil, in Holland zu wohnen. Also Holland ist mein, oder die Niederlande sind für mich mein absolutes Traumland. Und deswegen habe ich gedacht, suchst du dir deine Stelle als au Ja, da war ich, glaube ich, 19 dann in, ähm, über eine Internetseite, ich weiß gar nicht mehr, au -pair world oder so hieß die, habe ich dann zwei freie Stellen, au -pair stellen in Holland im selben Dorf auch noch gefunden und ähm, habe mich dann bei beiden beworben. Also das machst du dann über diese Internetseite und die helfen dir dann, die vermitteln dich dann. und Ja, habe dann zwei Familien angeschrieben, beziehungsweise ich glaube, die eine hat mich sogar angeschrieben und die eine Familie wäre eine Familie gewesen mit, ich glaube, drei Jungs im Alter von Drei bis neun oder so. Und die andere Familie war eine Familie mit zwei Mädchen. Ja, eine Die kleinste war zwei Monate und die älteste war... Ne, drei, drei Monate und die älteste war zwei Jahre alt, genau. Und dann musste ich mich entscheiden. Dann habe ich gedacht, ich glaube, ich komme besser mit zwei kleinen Mädchen zurecht, als mit drei Jungs. Ja, also war damals meine Einstellung. Ja, das ging auch ganz schnell. Der Kontakt wurde schnell hergestellt mit dieser Familie, die auch auf Bildern und auch so im Internet super, super nett war. Und das war von uns... Zu Hause, wo ich damals gewohnt habe, ich glaube knapp drei Stunden mit dem Auto entfernt. Also, war auch sehr schlau von meinem Papa. Hat er dann gesagt, wir fahren da mal hin, damit man sich erstmal kennenlernt und guckt, ob ihr euch überhaupt versteht. Das finde ich immer sehr cool, weil zum Beispiel diese Möglichkeit gibt es jetzt, wenn du jetzt in Amerika Au-pair machst, glaube ich nicht. Ne? Dass du da mal eben einmal rüberfliegst, um Hallo zu sagen, um zu feststellen zu können, ob man sich auch ähm, sympathisch ist. Ne? Weil man wohnt immerhin ganz lange bei denen und... Da ist das ganz wichtig, dass man sich mit den Leuten versteht, sonst ähm, ja, wird es schrecklich. Es wird schrecklich, ja. Und dann haben wir die Familie kennengelernt und das war, ähm, also die Mama hat mir schon die Tür aufgemacht und die Oper ich sage jetzt immer Au pair Mama. Ähm, Konnte ein bisschen Deutsch, also das ist ein bisschen konnte sehr gut Deutsch und hat mich direkt auf Deutsch begrüßt und hallo und bla und blub. Und ich habe direkt gesagt, ich so, tu mir den Gefallen und spreche Holländisch mit mir. Bitte, bitte Niederländisch mit mir sprechen, weil ich muss es lernen. Genau deswegen bin ich hier, um die Sprache zu lernen. Deswegen bitte nur Niederländisch mit mir sprechen. Ja, das haben sie dann auch gemacht. Haben einen tollen Nachmittag miteinander verbracht. Der Vater war Belgier, hat aber in den Niederlanden gewohnt. Und die hatten halt zwei kleine zucker zucker Zucker süße Mädchen. Die eine hieß Emma, die war zwei, drei Monate alt, als ich kam. Und die andere hieß Sanne. Und Sanne war schon zwei Jahre alt, als ich kam. Und ganz herzliche Kinder, wirklich, die waren zuckersüß. Und ich habe mich von vornherein in diese zwei Mäuse da verliebt. Und ähm, der Vater war ein bisschen ruhiger, also der hat nicht so viel geredet. Und die Mama war ganz klasse. Also die, die Au-Pair-Mama, Ingrid, falls, falls du das hier siehst, ich grau von ja ja, du bist, also ich mache es jetzt auf Deutsch, damit ihr das auch alle versteht. Wirklich, es ist eine ganz, ganz großartige Frau gewesen. Eine Frau, die ähm, zwei super Kinder großgezogen hat. Eine Frau, die ähm, musikalisch sehr viel auf dem Kasten hatte, die menschlich sehr, sehr viel auf dem Kasten hatte. Wirklich ganz großartig. Also von dieser Frau bin ich heute noch geflasht. Ganz tolle Frau. Und ja, ich glaube, dann ist es auch ganz schnell gegangen. Zwei Wochen später oder so, habe ich meine Sachen gepackt und mein Papa hat mich wieder hingefahren. Und habe mich dann dort abgegeben. Das war wirklich so ein Abgeben. Ne? Meine Sachen hingestellt und mich quasi einer anderen Familie übergeben. Und ja, dann habe ich mein Zimmer bezogen. Genau. Dann ähm, lebt man ja da im Haus. Es gibt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Entweder kriegst du da ein kleines Zimmer oder du kriegst eine kleine Anliegerwohnung. oder du kriegst Es ist immer unterschiedlich. Ne? Manchmal hast du auch nur so ein blödes Bett irgendwo stehen. Alles schon gesehen. Und in dieser Familie war das so, dass die die Garage zu einem Au-pair-Zimmer umfunktioniert haben, ja, also wenn du auf diesen Hof gefahren bist, dann hast du schon direkt die riesengroßen Glasscheiben gesehen, also da wo das Garagetor war, haben die eine Glasscheibe reingebaut und dahinter schon das Bett, ne? also da waren schon Vorhänge davor, keine Sorgen, aber jetzt keine Jalousie zum Runtermachen, sondern äh, es waren nur Vorhänge davor. Das heißt immer, wenn ich nachts am im Bett lag und da kam jemand auf die Auffahrt, da wurde ich wach, weil mich die Autolichter geblendet haben, ich hatte ein Waschbecken da im Zimmer, ich hatte glaube ich keine Heizung, hatte aber eine ultradicke, flauschige Decke, also das war nicht das Problem. Hat man sich ja gefragt, was machst du denn da den ganzen Tag? Das Ganze lief dann so, dass ich dann morgens um 7 Uhr geweckt wurde, aber nicht mit einem Annika aufstehen, sondern äh, die Tür ging auf und die kleine Sonne kam reingelaufen und hat sich dann zu mir ins Bett gelegt und die Ingrid hat dann ihre äh, jüngste Tochter zu mir ins Bett gelegt und da konnten wir erstmal noch ein bisschen liegen bleiben. Ne? Je nachdem wie die Kinder so drauf waren, sind wir dann entweder direkt aufgestanden oder wir haben noch ein bisschen gekuschelt. Ja, sie und ihr Mann sind dann aus dem Haus und sind zur Arbeit gefahren und dann war ich den ganzen Tag mit den Kindern alleine. Ne? Also wir sind dann morgens aufgestanden, haben gefrühstückt, haben gespielt. Ähm, irgendwann musste ich Sanne dann halt auch zur, zur Vorschule bringen, habe dann meistens zwischendurch auf dem Weg noch mal ein bisschen eingekauft und habe dann gekocht oder ähm, ja, wie gesagt, ich, ich war einfach nur den ganzen Tag damit beschäftigt, mich um die Kinder zu kümmern. Und um 7 Uhr abends, also meine offizielle Arbeitszeit ging von morgens 7 bis abends um 7. Allerdings aufgrund dessen, dass der Vater etwas schwerhörig war, der war wirklich ein bisschen schwerhörig, also man musste schon laut rufen seinen Namen, damit er dich versteht, ähm, war es ihr immer lieber, dass ich so lange noch zu Hause bin, bis sie nach Hause kommt, weil wenn die Kleine oben im Bett liegt und schläft und er hört es nicht oder ähm, oder wenn die Kleine oben im Bett liegt und schreit so und er hört es nicht, das war ihr dann immer so ein bisschen unangenehm oder es ist sicherer, wenn ich dann auch da bin. Deswegen habe ich immer gesagt, ich bleibe so lange, bis sie kommt. Ich meine, ich konnte ja konnte eh nichts machen in dem Kaff, ne? Ja... Ja, und wenn sie dann nach Hause kam, dann hat er meistens gekocht, dann gab es dann Essen. Ja, und das war dann so der Tag. Und das habe ich dann, ja, sechs Monate ausgehalten. ausgehalten. Jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, es war eine sehr einsame Zeit. Also klar, ich hatte die Zeit mit den Kids. Ja, und ich hatte auch abends dann die Zeit mit, mit der Mama. Aber es ist auch natürlich klar, wenn die Feierabend hat, dass sie dann sich auch gerne auf die Couch legen möchte oder die Zeit mit ihrem Mann verbringen möchte oder Zeit für sich haben möchte und sich dann nicht auch noch um ein Au-pair kümmern kann. Was sie trotzdem aber immer versucht hat, ja. Aber es war trotzdem, es waren sehr einsame sechs Monate. Also ich hatte nach sechs Monaten ein ganz krasses Tief, dass ich wirklich nachts oder abends im Bett gelegen habe und geweint habe und dachte, ich möchte hier nicht mehr bleiben, weil ich habe nur mich und die Kinder. und Also das hört sich jetzt komisch an, ne? aber wenn du nichts anderes machst da den ganzen Tag, außer morgens aufstehen und äh, dich um die Kinder zu kümmern. Und äh, irgendwann war die eine ja auch nicht da, da hatte ich nur das kleine Baby bei mir. Und... Ähm, du hattest auch keinen Kontakt irgendwie nach außen hin. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das Telefon genommen habe und nach Deutschland telefoniert habe. Nee, da war das noch so, dass das ein bisschen viel Geld gekostet hat, wenn ich nach Deutschland telefoniert habe. Und da gab es auch kein Smartphone, beziehungsweise kein, kein WhatsApp oder... Ähm, na, da fing es gerade an so mit MySpace und Facebook und so ein bisschen Social Media. Das war äh, ein Highlight für mich, wenn ich dann abends mal für eine Stunde an den PC da konnte und Kontakt mit meinen Freunden aufnehmen konnte. Mein Highlight... In dieser ganzen Zeit war dann die EM. Ich glaube, das war die EM. Und meine au mama hat gesagt, so jetzt ist Schluss. Jetzt gehst du mal raus und ist in den Supermarkt gefahren und hat mir holländische Fankleidung geholt. Ja, so einen hässlichen Hut, eine holländische Fankette, ein T-Shirt und ja, so eine Fahne oder irgendwas. Und hat gesagt, du gehst heute Abend in die Kneipe. Ich sag, ja, mit dir, ne? Sagt sie, nee, nee, nee, du gehst jetzt heute Abend alleine in diese Kneipe. Diese einzige Dorfkneipe, die es da gab. Und da hat Holland gegen, ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben. Ne? Aber jedenfalls, das ganze Dorf wusste ja auch, ach, das ist das au -pair aus Deutschland, die Annika, oder, ne? das deutsche au -pair. Und da musste ich echt meinen ganzen Mut zusammennehmen, weil die hat mich echt da vor die Tür gestellt ja? und hat gesagt, so, du gehst jetzt rein. Und äh, wie gesagt, das war das Allerbeste, was sie hätte mit mir machen können, weil ich bin dann in diese Kneipe rein. Nur Männer, es waren nur Kerle da. Holländer, alles, ganze Land natürlich voll mit Holländern. Und ich dann als deutsche Au-pair in meinen Holland-Klamotten mit Hut und Kette, bin ich dann in diesen Laden da rein und wusste natürlich erstmal nicht, wohin. Den einzigen, den ich kannte, war der, wie hieß er noch? Ronny Rüd weiß ich nicht mehr, irgendwas mit R. Das war nämlich derjenige, der auch in der Pommesbude gearbeitet hat. Der hat nämlich auch da in der Kneipe an der Theke gearbeitet. Dann haben wir dann erstmal einen Heineken bestellt und habe mich dann da an die Theke gestellt, alleine. Ja, und dann... Kam das nach und nach, ne? Das ist klar. Dann kommen die immer auf dich zu, quatschen dich voll. Und es war immer so weit, dass ich sturzbetrunken mit drei riesengroßen, dicken Holländern im Abend vor diesem, vor dieser Leimann stand und ähm, ein holländisches Fußballlied gesungen habe, was ich an dem Abend gelernt habe. Ja, das war eine Erfahrung, muss ich sagen, war ziemlich cool. Also, ich danke meiner Opa-Mama bis heute dafür, dass sie mich da reingeschleppt hat, weil das war ziemlich cool. Ja. Wie gesagt, ähm, ich hatte dann einen Tiefpunkt nach einem halben Jahr, wo ich dann, oder sieben Monate waren das, wo ich abends weinend im Bett lag und sagte, ich möchte hier nicht bleiben, ich bin mir so alleine und ähm, es ist nichts mehr für mich und ich na, möchte einfach nur nach Hause. Ich hatte tierisches Heimweh und habe dann weint meinen Papa angerufen und habe dann gesagt, Papa, ruf mich hier ab. Und der hat natürlich gesagt, ja, ich hole dich hier nicht nachts um 2 äh, Uhr ab oder wie spät auch immer das war. Schlaf noch mal eine Nacht drüber und ähm, wenn du morgen immer noch nach Hause möchtest, dann hole ich dich da weg. Ja. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, wie es dann immer ist, ging es mir am nächsten Tag eigentlich ganz gut. Ich habe dann eigentlich nur in erster Linie an die Kinder gedacht und habe gedacht, das ist jetzt scheiße, wenn du jetzt nach einem halben Jahr gehst. Du hast eigentlich gesagt, du bleibst mindestens neun Monate, ähm, dann kommt jemand Neues, dann müssen Sie sich wieder niemand an anders gewöhnen. Und das fand ich, also da hat irgendwie das Gewissen in mir gesprochen und hat gesagt, komm, zieh das jetzt durch. Ne? Du hast neun Monate gesagt, mach neun Monate. Ich bin fett geworden in der Zeit, ja, ich habe glaube ich 12 oder 13 Kilo. Zwischen 10 und 50, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall so viel habe ich zugenommen, weil ich da einfach aus Langeweile gegessen habe. Ich bin jeden Tag in diese Pommesbude gelaufen, habe mir jeden Tag, ähm, auf Deutsch, Pommes mit Knoblauchsoße und Kroketten geholt. Patat mit Knoblauchsoße, kann ich, ich auswendig, ne das war, ich bin da rein und habe gesagt, ey, Patat mit Knoblauchsoße und ein Krokett, beliebt ja, habe mir dann meistens immer noch eine Mezzo-Mix oder sowas mitgenommen auf dem Weg zurück und ähm, bin dann nochmal hingelaufen zum Supermarkt, habe mir Filet-Amerikan gekauft und habe dann eine ganze Packung Filet-Amerikan Filet gegessen und abends vom Fernseher dann noch ein halbes Glas weiße Nutella, ja, weil ich das vorher nicht kannte weiße Nutella. Ist klar, dass man dann 15 Kilo zunimmt, aber es hat mich einfach auf Dauer alles irgendwie ein bisschen unglücklich gemacht. Und dann war das irgendwann vorbei, ja, und der Abschied zum Beispiel, das war, der, war, der war hart, also... Das muss ich wirklich sagen, ist nicht, weil, weil ich das Kafta so vermisst habe oder so, aber diese Kinder, die du da von morgens bis abends betreust und die dich knutschen und mit denen du kuschelst und von denen ich ganz, ganz viel gelernt habe, ja, also hätte ich diese Kinder nicht gehabt, hätte ich diese Sprache niemals gelernt. Also wenn ihr eine Sprache lernen wollt und ähm, dann fahrt in dieses Land und haltet euch an kleine Kinder, die auch gerade sprechen lernen, weil dann lernt ihr das sofort mit. Ja, und jedenfalls der Abschied, das weiß ich noch, hat mein Papa mich wieder abgeholt, so wie er mich da auch abgeliefert hat. Ich habe meine Sachen zusammengepackt und ähm, steig dann ins Auto und dann haben die Kinder ganz doll geweint. Ja, also die beiden, die haben Rotz und Wasser geheult, bis sie dann verstanden haben, warum ich gehe oder beziehungsweise dass ich gehe. Das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Und ich bin auch ähm, im Auto dann selber angefangen zu heulen und habe gesagt, oh, scheiße, die armen Kinder. Weil ich habe immer gesagt, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Ja, also es war nicht so, dass das den, den Kindern da nicht gut ging, ja, aber die mussten sich halt jedes Mal wieder an jemand Neues gewöhnen, wenn da jemand kommt. Und ich war jetzt, glaube ich, die Einzige, die neun Monate da war, Das waren die immer nur ein halbes Jahr oder vier, fünf Monate oder so da. Und dann wusste ich, jetzt bin ich weg und jetzt kommt die Nächste. Und dann ist die wieder weg und dann kommt wieder die Nächste. Und die ist dann auch irgendwann wieder weg und dann kommt wieder die Nächste. Und das ist so, was mich so ein bisschen das Herz zerrissen hat, weil die kleinen Furzer, die waren echt, die waren schnuckelig. Das waren die besten Kinder, die ich je in meinem Leben betreut oder gesehen habe. Und das war jetzt einfach mal so ein pipola pub drauf los, Laber-Video über meine Au pair zeit über meine Sprachkurszeit in den Niederlanden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dürft ihr sie natürlich gerne unten reinstellen. Ich versuche sie zu beantworten. Und wenn ihr weiterhin nochmal irgendwie Bock auf solche Quatsch-Videos habt, so Pipola-Paps, dann könnt ihr mir gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben, worüber ich denn mal so ein bisschen erzählen soll. Ja, keine Sorge, äh, ich werde kein Storytime-Typ hier. Und ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschö. Fühl dich wie zu Hause bei der pippa